Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind im Finchgau unterwegs, genauer gesagt St. Martin rauf. Bleibt dran, es gibt einiges zu sehen und einen guten Trail. Schöne Aussicht. Viel Apfelbäume und Wein. Echt? du Wein? Geil. Niemals. Was für eine coole Burg am Wegesrand. Und darunter Finchgau typisch, Apfelplantagen, was sonst. Für uns geht es aber gleich mal bergauf. Ich habe es euch ja gesagt, gleich geht es bergauf für uns. Schon ist es soweit. Erste richtige Tour nach der Transal wieder. Und ich fühle mich, wie wenn ich noch nie rad gefahren bin. <lacht> ja, bei mir auch so. Natürlich auch jetzt wieder der Umstieg auf die Enduros. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen zu lange Pause gemacht. danach. Aber wir fahren mitten in der prallen Sonne hoch, haben wir uns natürlich so ausgesucht, haben wir auch gewusst, aber man merkt erst immer, wie heiß es ist, wenn man wirklich unterwegs ist. Der Trail wird aber, glaube ich, richtig schön, habe ich super in Erinnerung und ich denke, wir haben so 1100 Höhenmeter Uphill. da freut sich einer. Ehrlich wollte ich euch die Felder zeigen. Die so schön, Ja, auch die grünen Felder. bin natürlich immer zu spät dran. Aber die kriegen wir schon noch drauf. Wachsen von unten nach oben. So, da, Hier ist die Aussicht. Die ganzen Felder. Geht deine Kamera nicht, Petra? Ja. Das ist die Neuner. Die macht tolle Bilder, aber die Hälfte der Zeit hängt sie leider. Hm. Fast wie der Besitzer. Ich muss immer schnell vorbeifahren. Nicht langsam kann die Peter mit den Aufnahmen jetzt an. Er soll ganz normal fahren. So wie immer. Aber das ist nicht so einfach. Ja, jetzt geht meine Kamera auch wieder. Akku ziehen hilft. Und die Aussicht hier ist halt so typisch Finchgau. Mit den ganzen Plantagen, Apfel und Wein. Wirklich mega. 900 Höhenmeter später. Wir sind schon ganz schön weit oben. Oh, heute ja. mit Nico. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so beschissen heute. Unglaublich. Wahnsinn, ich bin so eine Handbremse heute. Unglaublich. Bäh. Ich bin schon gefahren, Feierabendrunde. Am Mittwoch, da ging es mir auch so. Ja. Das erste Mal nach der Transap ist leider nicht wie während der Transap. ist einfach ganz anders gefühlt. Aber hier ist jetzt schon wieder geiler Blick. Und es wird sicher ein guter Trail. Jetzt kann das wieder kaum mehr erwarten, dass es losgeht. Ja, so wie es sein soll. Ist der Helm überhaupt schon zu? Weiß ich nicht. Äh, ja. Schaut fast alle aus. Oh God! Yeah, let's do Yeah Ein Da kann man auch mit der Gondel hoch, wir sind selber getreten, habt ihr ja gesehen. Und wir müssen uns wieder voll umstellen, zurück auf unsere alten Bikes. Die liebt wir ja an sich auch. Aber einfach die Umstellung zurück von 29 auf 27,5 plus, mag ich ja sonst viel lieber. Ist für uns beide aber gerade absolut ungewohnt. Und gerade bei Hindernissen merkt man, dass es einfach ein bisschen weniger sicher rüberrollt, gefühlt. Ja, vermutlich bei der nächsten Runde denke ich schon wieder anders drüber, aber im Moment, ja, Umstellung nur. Schreibt mal in die Kommentare, fahrt ihr sie. 25 oder 29? 29 und 21, David. beruhigen dass man weiß obwohl man sich scheiße fühlt dass es schon einigermaßen passt <lacht> Apfelbäumchen Richtung Larch und Richtung Gondelbahn-Auto-Parkplatz und schaut mal, was wir dann noch machen. Nico, Shop für die Spaghetti Nein, genau. am Abend. Die Wärmung, die Würzung, ja, das Böckeln, ist alles selber. Und Jetzt ja. ah, okay. da, ist der deutschen Speck und der schönste Speck. Ja. Also das, das, das ist das saftigste. Das ist das saftigste. Ich schneide gerade äh, von dem großen Stück das mittlere raus. Und das ist dann dieses Stück, und das halt die halbeste. Ah perfekt, dann nehme ich schon mal so eins. Das ist äh, okay. Genau. Dann nehme ich äh, einen YouTube-Kanal. Okay. <lacht> dann machen wir sie bekannt. Okay. Genau. Ja, super. <lacht> 80.000 in der Woche. 80, wow. da muss man sich vorstellen, weil noch ein großer Betrieb das ist. Äh, unsere Stücke, die, die bleiben sechs, sieben Monate im Lager, bis sie fertig abgereift sind. Und die großen, äh, machen nach drei Monaten Schluss, Aha. wird sie eingefroren. Okay. Weil da ist wichtiger, jeder Gramm, was da Gewichtsverlust wäre, ist natürlich ein Haufen Geld, ja, ja. bei 80.000 in der Woche. Und ihr macht 30.000 im Jahr? Und wir machen 30.000 im Jahr. Da hinten haben wir jetzt hängen, das ist, was sie jetzt gekauft haben. Das ist sowieso noch ein bisschen älter, sonst die hinten die Großen, die sind praktisch die 50. Woche von 2020. Dann, wenn man das jetzt das ist ja fast fertig, jetzt haben wir aber schon das siebte Monat, dann sind es locker 6,5 bis 7 Monate. Also, was sie mhm. da hängt. Ja. Das ist optimal, ja. So soll es sein. Und wer jetzt Hunger bekommen hat, wir sind quasi gegenüber von der Talstation St. Martin Gondel. Ich zeige es euch gleich noch von außen. Mega Speck, ich freue mich auf die Schinken ja, auf jeden Fall heute Abend. Ja. Das ist sowieso ein toller Dicken, der ist fantastisch. Super. Äh, und der ist passend dazu. Passend dazu. Der ist ein bisschen Alles lang sonst ist äh, er da <lacht> ja, ich. Genau, für Das war mit Wir Können Sie auch mit dem Küker trinken. Ja. Äh, wird sich im Sommer sehr, gut. Nico hat schon die ganze Aufwart nur vom Speck geredet. Leicht und äh, nicht kräftig. Also, ich habe alles, was ich jetzt brauche, Leicht. Also, keine Sorge, nicht gesponsert. Aber Nico hat Riesenhunger, wie es ausschaut. Deswegen hat er ordentlich eingekauft. Für 46 Euro noch was. Und hier ist die Gondelbahn. Und. Hier sind wir eben gerade drin gewesen. Jetzt geht es dann für uns noch weiter an den See, also bleibt noch kurz dran. Das zeige ich euch natürlich auch noch. Das ist echt verrückt, wenn dieser schöne Mann Hunger hat, dann ist er so schnell, da komme ich nicht hinterher. Und ich bin wirklich nicht langsam, traue ich mir behaupten. Aber jetzt, Hunger. jetzt wuselt er wieder wie so ein Irrer und dein Radl ist schon drauf. Ein <lacht> ist, ist Rad? Herr damit, Herr Hunger! Wahnsinn, ich habe Angst. <lacht> Schaut mal, wen wir jetzt wieder getroffen haben. Morgen geht gemeinsam auf Tour. Gute Tour habe ich gehört. Ja. Und ja. Äh, die Aussicht ist auch Tipp top Fast die aus dem Bilderbuch. Damit geht für uns noch ab in den See und dann wird gejausnet, so wie es ausschaut. Nüdelchen mit Speck gibt's, habe ich gehört. Ja, habe ich das gesagt. Ja, ich dann, oder? auch schon eingekauft dafür. Ja, toll, toll. ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir müssen jetzt dringend waschen und dann essen, weil so viel Hunger. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.